Ja, herzlich willkommen zum 15. Webtalk, das Online-Diskussions- und Bildungsformat von Erwachsenenbildung.at. Ja. Es freut mich sehr, dass so viele jetzt schon dabei sind und an diesem Thema, an diesem Webtag teilnehmen und sich für das Thema interessieren. Für alle, die es noch nicht getan haben, ich lade Sie an, ein, beantworten Sie unsere Umfrage. Inwiefern interessieren Sie sich für das Thema Content-Strategie, aus welcher Perspektive, beziehungsweise können Sie auch nach wie vor die Möglichkeit des Chats nutzen, sich da vorzustellen. Ich darf einmal gleich als erstes unsere drei Gäste begrüßen. Das ist Irene Michel, Content-Strategin. Sie wird heute einen, einen Input für uns geben, einen 15-minütigen. Dann Michelle Mattis aus der Schweiz, vom Schweizerischen Verband für Erwachsenenbildung, dort im Bereich Marketing zuständig. Und Frau Doris Hirschmann vom DIPF arbeitet in der Online-Redaktion des Deutschen Bildungsservers und ist dort für den, ähm, für den Bereich Erwachsenenbildung zuständig und auch für das Infoweb Weiterbildung. Ähm, gut, ja, wir starten jetzt inhaltlich. Es werden immer noch mehr Teilnehmerinnen, aber wir, wir warten jetzt nicht mehr zu, sondern starten einfach. Ähm, ganz kurz einfach zur zu inhaltlichen, wie kamst du zu dieser Idee äh, dieses Web Talks? Ähm, also es ist Erwachsenenbildung.at hat eine Rubrik, die heißt Bildungsinfo und in dieser Rubrik werden, also an sich ist Erwachsenenbildung.at ja für, für Professionals, also für in der Erwachsenenbildung Tätige in erster Linie ähm, da. Und in dieser Rubrik Bildungsinfo werden aber auch Bildungsinteressierte angesprochen. Und äh, Ziel heuer wollen wir diese Rubrik ähm, einfach umfassend weiterentwickeln und bearbeiten und dachten uns, das ist äh, ein Thema, das vielleicht auch andere gerade in der Bildungseinrichtungen oder Lehrende und so weiter äh, interessieren könnte, ähm, einfach aus einer anderen Perspektive die Frage, wie kann ich gut Bildungsinteressierte ansprechen, ja, wie, wie komme ich also über, über Online-Medien, wie kann ich äh, guten Content generieren, wie komme ich überhaupt einmal auf meinen Content? Und dachten uns, wir könnten doch einen web dazu veranstalten. Ähm, ja, so kam es äh, zu dieser Idee. Ähm, also wir, wir ja, starten direkt im Medias Reser. Also ich würde einfach unsere drei ähm, Gäste, äh, sozusagen die Frau Michel, Frau Mathis und Frau Hirschmiller, äh, einladen, sich äh, nun ganz kurz vorzustellen. So, hört man mich? Das ist gleich das Erste. Ja. ja also mein Name ist Irene Michel. ich bin selbstständige Content-Strategin. Ähm, vor meiner Selbstständigkeit war ich ähm, acht Jahre lang im Fachhochschulsektor für die Kommunikation und fürs Marketing zuständig, auch als Abteilungsleiterin. Ähm, und ja, das Thema Content Strategie, beziehungsweise habe ich vorher halt Online-Marketing und Online-Kommunikation gemacht und jetzt mit der Content Strategie bin ich quasi eine Ebene drüber. Ähm, halte Vorträge, ähm, bin eben Beraterin. Und ja, bin auch gerade dabei ein Buch zu schreiben, worauf ich auf den Vortrag nochmal kurz zurückkomme. Dankeschön. Ähm, gehen wir vielleicht alphabetisch vor, Frau, Frau Hirschmann. Darf ich ja, Sie noch auf, vorzustellen? Ähm, danke. Ich bin ähm, Doris Hirschmann und arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin hier in Frankfurt, dem TIPF, einem Leibnizinstitut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Das mache ich schon seit gut 20 Jahren. Deswegen ist es, glaube ich, nicht immer so relevant, wo ich eigentlich herkomme. Und die Bildungsinformation hier im DIP hat generell die Aufgabe, Informationsinfrastrukturen für die Bildung in Deutschland zur Verfügung zu stellen. Und in dem Zusammenhang arbeite ich eben sowohl beim deutschen Bildungsserver als auch betreue ich das Portal InfoWeb weiter mit Kurssuchmaschine. Allerdings mit den Hamburger Kollegen zusammen. Mache ich nicht allein. Und ähm, denn mein Arbeitsschwerpunkt ist einfach ähm, Erwachsenenbildung, aber vor allen Dingen ähm, Informationsinfrastrukturen und äh, wie man die immer weiter besser anpassen kann, beziehungsweise auch bekannter machen kann. Von daher ist äh, Online-Marketing immer etwas, was mich beschäftigt und womit ich dann auch fortlaufend zu tun habe. Danke. Dankeschön. Frau Mattis, darf ich Sie auch bitten, sich kurz vorzustellen? Frau Mattis, Ihr Mikrofon ist scheinbar noch geschalten oder nicht aktiviert. Wir hören Sie leider nicht. Bei mir war es, ich musste auch das externe Mikrofon umstellen, deswegen habe ich auch vorgefragt, ob man mich eh hört, weil. Können Sie auch versuchen, das, das Mikrofon ein anderes auszuwählen? Wir hatten nämlich im Vorfeld schon einen Techniktest, wo alles funktioniert hat, aber das ist wohl Teil dieses Formats. Wir hören Sie leider noch immer nicht. Es, es wirkt für mich so, als wäre da das Mikrofon vielleicht falsch ausgewählt. Also vielleicht noch einmal mit dem Dropdown-Menü ein anderes Mikrofon auswählen. Bisher geht es noch nicht, weil das spannend ist, weil wir vor einer halben Stunde ungefähr getestet haben und das alles super funktioniert hat. <lacht> Nein, wir hören Sie leider noch immer nicht. Ja, äh, ich würde sonst vielleicht vorschlagen, Frau Mattis, vielleicht... Äh, Gehen Sie ganz kurz nochmal raus und nochmal rein und dann schauen wir, ob es dann funktioniert und vielleicht, ich weiß nicht, Bianca, ich glaube, äh, gibt es sonst von dir noch etwas oder sollen wir sonst mit dem Input schon anfangen? Genau, das würde ich vorschlagen, stellen Sie sich dann einfach äh, danach vor. Also es folgen jetzt 15 Minuten circa Input von äh, Irene Michel und danach wird die Diskussion eröffnet und dann würde ich Sie, Frau Mattis, einfach danach noch einmal bitten, sich kurz vorzustellen. Ja, ich hoffe, dass bis dahin die Technik klappt. Gut. Ähm also zu, ganz kurz zum Input. Wir haben jetzt eben mit 49 Teilnehmenden nicht die Möglichkeit, glaube ich, während des Inputs ganz viel schon zu diskutieren. Also ich würde Sie einladen, wenn es, wenn es wirklich dringende Fragen gibt oder, oder Verständnisprobleme, dann posten Sie das bitte in den Chat und alle Diskussionsfragen würde ich vorschlagen, dass wir das dann entweder danach klären oder dann in die Diskussion mit einspielen. Ansonsten, glaube ich, wird, wird das ziemlich ausufern zeitlich. Gut, also ich äh, deaktiviere jetzt auch mein Video. Ähm, Frau Hirschmann, darf ich Sie auch bitten? Äh, das heißt, Frau Michel, Sie könnten jetzt äh, mit Ihrem Input starten. Dankeschön. Sehr gut. Ja, also dann noch einmal Hallo. Äh, ich darf Ihnen heute was über Content-Strategie erzählen. Äh, fangen wir doch gleich einmal an. Was ist Content überhaupt? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.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 sondern wir können damit die Aufmerksamkeit und die Bekanntheit steigern. Wir können Neukunden akquirieren, wir können die bestehenden Kunden binden. Wir können bessere Service zur Verfügung stellen, zum Beispiel indem wir Checklisten für Aufnahmeverfahren zur Verfügung stellen oder Vergleiche von verschiedenen Ausbildungen. Mit Content kann man auch Kosten senken, schon allein damit, dass man sagt, okay, welchen Content produziere ich überhaupt. Man kann aber vielleicht auch das Callcenter entlasten, nicht entlasten, sondern entlasten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 Hängt aber auch vom Typ auch wieder ab. Ja? Sind das Menschen, die schnell Informationen wollen oder wollen Sie sich lieber gerne in mehr Hintergrundinformationen holen? Und auch immer die Frage, sollen wir Pinterest machen, sollen wir uh, Facebook machen, sollen wir uh, in Instagram sein? Gehen Sie dorthin, wo Ihre Zielgruppe ist und sie auch erwartet. Ja? Also kennen Sie Ihre Zielgruppe und viele dieser Fragen beantworten sie sich einfach daraus. So, jetzt muss ich klicken. So. Das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 zeigen das der Zielgruppe und zahlen Ihnen einfach einen Kaffee dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihnen Feedback gegeben haben. Also wie gesagt, alles kein Rocket sein. Die Persona äh, möchte ich Ihnen auch noch als Tool mitgeben. Ähm, das ist im Prinzip äh, die Vermenschlichung Ihrer Daten, die Sie gesammelt haben, damit Sie sich besser in Sie hineinfühlen können, äh, damit Sie leichter mit Ihren Kollegen darüber sprechen können. Wenn Sie jetzt so einen knackigen Namen geben, wie Waldraut Weiterbildungsjunkie, ja, da hat man schon ein Bild, ja, ist sehr gerne interessiert an in Weiterbildung und macht mehr Sachen. Ähm, sie können darauf festhalten, welche Kanäle sie nutzt, äh, was sind so die Dinge, die sie verzweifeln lässt. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel eine Vorlage von Extensio.com, äh, ein Gratis-Tool. Sie können aber, wenn Sie googeln, Sie finden so viele verschiedene Vorlagen, was nach Ihren Bedürfnissen Ja, äh, Word-Dokument, eine Seite, übersichtlich.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 Inkludiert auch ein bisschen den Emotionalstatus, das heißt große Vorfreude in Grün. Äh, ich mache meinen Führerschein, Websuche, ein Unternehmen gefunden, stellt dann das Fass inszenies auf Facebook. Ja, also hier zum Beispiel, wenn das öfter kommt, dann müsste sich wirklich überlegen, auf Facebook zu sein. Äh, findet aber dann das Unternehmen gut, äh, das Beratungsgespräch, das ist unten dieser rote Pfeil, äh, wieder negativ. Ja. Also Sie können das einfach abbilden, Schritt für Schritt, was passiert nacheinander.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 wieder dieselben Markenbotschaften aussenden, dass die Sprache einheitlich ist natürlich auch damit die Qualität. Tools hier, viele können natürlich ihre Planung im Excel machen, weil sie das Tool einfach vertraut sind. Oder auf Papier. Ja, bei meiner Masterarbeit bin ich untergekommen und sage, können wir das wieder auf Papier machen. Um, Rello ist noch ein nettes Tool. Es gibt verschiedene Redaktionstools, die genau dafür geschaffen sind, mit Freigabeprozessen und diese so unterstützen der Content-Erstellung. Und ähm, ja.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 und welche Zielgruppe möchte ich ansprechen? Breite ist immer ganz schwierig, weil dann irgendwie sich keiner wiederfindet. Ja, also man muss dann schon sich ab, abwägen, äh, wie breit gehe ich denn und äh, wie gezielt spreche ich denn eine Gruppe an. Ja, dann gebe ich gerne wieder zurück an die Frau Friedenbichler. Ja, danke schön. Dankeschön für den sehr, sehr dichten und gleichzeitig aber doch auch sehr, sehr klaren und verständlichen Input. 15 äh, Minuten ist ja nicht ganz leicht, <lacht> so viele Inhalte durchzukriegen. Ähm, wir würden dann später auch noch äh, eine Kontaktinfo zu Ihnen, äh, Frau Michel, einblenden, falls äh, vielleicht gibt es ja noch Bedarf. Äh, genau. Also Sie sind da die Expertin. Äh, man kann sie auch, genau. Mhm. Fein. Also wir testen jetzt noch einmal ähm, das äh, Mikrofon, die Audioverbindung von Frau Mathis. Inzwischen würde ich äh, Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, einladen, ähm, die Fragen, die sich jetzt wahrscheinlich schon bei Ihnen ein Stück weit angestaut haben, posten Sie sie in den Chat äh, oder überlegen Sie äh, Fragen, die wir dann in der Folge an die Diskussion äh, einspielen werden, beziehungsweise vielleicht auch jetzt im Anschluss noch klären können. Ähm ich habe genau eine, eine Frage. Frage. Greife ich gleich an von der Frau ja, es gibt einen Link und Literaturhinweis zum Card Sorting und zwar ist es das Buch von Margaret Bloomstein, Content Strategy at Work. Ich habe es in der Folie hingeschrieben, das ist der Buchtitel. Ist auf Englisch, ähm, aber eigentlich äh, gut verständlich. Und äh, sie beschreibt das dort. Wenn Sie es googeln, die Studierenden der FH Joanneum äh, haben letztens einmal Blogbeiträge auch dazu darüber geschrieben, wie das ausschauen kann, äh, wie der Vorgang dazu ist. Studiengang Content Strategie. Mm -hmm. Haben Sie den Link da parat, Frau Michel? Können Sie ihn rein posten? Ah, nein, weil es sind verschiedene Blogposts, okay. ähm, mm -hmm. die Sie aufgrund eines Workshops gemacht haben. Mm -hmm. ähm, aber ich kann, ähm, ich habe auch vor, einen zu schreiben. Steht <lacht> auch meiner liste mm -hmm. ähm, Ich seh, da ist dann noch eine Frage. Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt darauf eingehen soll oder ob man einfach halt dann, ähm, die Leute sich einfach, wenn wir melden, Genau. Frau Matthes, darf ich Sie bitten, etwas zu sagen? Schauen wir, ob es jetzt funktioniert inzwischen. Ja, das hoffe ich sehe, ja, dass gut. es jetzt funktioniert. Ja, Okay, super. gut. Perfekt, okay. danke. Gut, also die eine Frage von Frau Schreiner würde ich äh, in die Diskussion vielleicht äh, mit hineinnehmen. Ähm, insofern gibt es noch, warten wir vielleicht noch ganz kurz, ob es noch weitere Fragen gibt, die jetzt direkt an den Input anschließen, also die, die quasi nur Sie, Frau Michel, gern können, also so Verständnisfragen oder so. Ich habe eine Frage, wenn Diversität herzustellen, mein Ziel ist, sie koordiniere ich Bedürfnisse dieser breiten Zielgruppe, wie spreche ich sie an, dass sich jeder wiederfindet. Ähm also, wie gesagt, ich bin ein Fan davon, dass man halt ein Contentstück auch möglichst für ein oder maximal zwei Zielgruppen produziert, weil sonst eben ein Einheitsprachet, dass sich niemand wiederfindet. Suchen Sie einfach nach den Gemeinsamkeiten dieser unterschiedlichen Zielgruppen. Also ein Beispiel zum Beispiel, sie haben ein, ein, ein Sommerfest, ja, das sich für Mitarbeiter, für die Absolventen, für die, für die Seminarteilnehmer oder, oder Lehrgangsteilnehmer halt gleichermaßen ist. Ja. Der gemeinsame Faktor bei denen ist, dass sie äh, sich vernetzen wollen, dass sie ähm, ja, auch, auch Spaß haben wollen bei einem Sommerfest. Und dann gibt es vielleicht dann noch einen zweiten oder dritten Absatz dann wie einen Hinweis, okay, und für die Alumni gibt es dann noch ein Side-Event und so. Also, dass Sie mal oben groß abholen am Anfang, dass sich Leute sagen, okay, ja, das ist Information für mich. Und dann halt so ähm, absatzweise ähm, dann auf die einzelnen Zielgruppen eingehen. Und was Sie halt eben gemeinsam verbindend haben, das können Sie dann eh gemeinsam hinschreiben. Ich hoffe, dass Ihnen die Antwort weitergeholfen hat. Ja, sehr gut. <lacht> okay. Gut. Dann, dankeschön. Ähm, wir gehen jetzt über in die, in die Diskussion. Karin, darf ich dich bitten, äh, die, die, unsere, also die Folien wieder zu wechseln, den Foliensatz mit den Diskussionsfragen. Dankeschön. Ähm, zunächst einmal, äh, Frau Mathis, äh, darf ich Sie jetzt bitten, sich vorzustellen, jetzt dürfte alles funktionieren. Also Ihre, ähm, die vorstellungrunde war, ich bin und arbeite. Mhm. Gleich, genau. Interesse. Ich arbeite als Marketingverantwortliche beim SWEB. Das ist der Schweizerische Verband für Weiterbildung. Ich beschäftige mich eben mit Bildungsinformationen im Zuge unserer Projekte und Dienstleistungen. Der SWEB ist relativ breit aufgestellt. Also er hat verschiedene Tätigkeitsbereiche, zum Beispiel eben auch das Träger eines Ausbildungssystems für Ausbildende oder eines Qualitätslabels, hat aber eben auch Forschungsprojekte, also eher einen hohen Informationsbedarf. Das bietet selber keine Kurs an, also Bildungsinteressierte sind nicht die primäre Zielgruppe. Es sind eigentlich die Weiterbildungsanbieter oder eben einfach Professionelle im Weiterbildungsbereich oder eben auch Kursleitende die unsere Zielgruppe sind. Das Online-Marketing beschäftigt mich in meiner Arbeit eigentlich auch immer, weil es vor allem also einfach ist, oder für uns einfacher oder günstiger ist, die Informationen über den Newsletter oder über unsere Social-Media-Kanäle zu verbreiten und zum Teil auch ähm, ja, über Partnerschaften und Kooperationen, aber das läuft eigentlich meistens online. Mhm. Dankeschön. Dürfte ich Sie nur bitten, das Mikrofon vielleicht ein Stück von Ihrem von ihrem Kopf wegzunehmen, Sie sind im Vergleich jetzt ein bisschen ja. lauter. Ja, genau, wunderbar, Dankeschön. <lacht> Gut. Dann starten wir jetzt in die Diskussion und zwar meine erste Frage, wie sind äh, denn Ihre Erfahrungen, Einschätzungen in Bezug auf Contententwicklung in der Erwachsenenbildung? Jetzt ähm, vielleicht zuerst Sie, Frau Hirschmann, angesprochen. Äh, Frau Matthias, Sie können dann gerne ergänzen, beziehungsweise auch Frau Michel. Äh, schalten Sie sich einfach ein, wo Sie, wo, Sie, wo Sie gerne was dazu sagen möchten. Ja, ja dann mache ich mal den Anfang. Ja, mit den, ich will eigentlich mit den Erfahrungen anfangen bei der Content-Entwicklung, weil es den deutschen bindungs ja schon über 20 Jahre gibt, ähm, haben wir es äh, zu unterschiedlichen Zeiten mit ganz ähm, unterschiedlichen Formen von Content-Entwicklung zu tun gehabt. Oder immer noch, also der, ein, der Anfang ist eigentlich zu einer Zeit gewesen, als Suchmaschinen noch gar nicht so relevant waren, wie sie heute sind. Und dann war ähm, der Deutsche bildungs ein zentraler Anlaufpunkt als Verweissystem. Also man konnte Internetquellen empfehlen und sagen, da, und da müsst ihr euch hinwenden. Das ähm, hat sich natürlich ähm, vollkommen jetzt geändert. Das heißt, die Leute sind nach wie vor natürlich an Ursprungsquellen interessiert und auch eine, an einer qualitativen Auswahl. Aber die Präsentation ist eine ganz andere geworden inzwischen. Also wir. Ähm, Rahmeninformationen sind wichtig geworden, also neben den Quellen, auf die wir hinweisen, geben wir auch äh, inzwischen, wir nennen das Kuratieren, Hinweise auf den Zusammenhang, in dem die Information zu sehen ist und auch, warum diese Auswahl getroffen wurde. Also auf diese Art und Weise bauen wir unsere Informationsangebote auf. Ähm, vielleicht was, was wir so feststellen, natürlich aufgrund verschiedener Vorgehensweisen. Also wir machen zum Beispiel auch in unregelmäßigen Abständen Online-Umfragen und Nutzerstudien, einfach um immer wieder herauszubekommen, wo unsere Nutzerinnen und Nutzer ihre Interessen haben. Und dann zeigt sich eben, dass es so Entwicklungen gibt zum Beispiel von, von einem Interesse an umfassender Information, geht der Trend mehr zu gezielten Einzelinformationen, die man gleich in die Praxis umsetzen kann. Also alles ist etwas weniger breit gefächert in den Interessen und sehr viel gezielter geworden. Auch ähm, Verweise, sozusagen hier können Sie das und das und das finden, sind nicht mehr ganz so wichtig wie ähm, ein, ein direktes Hinführen zu einem Volltext, mit dem man gleich was anfangen kann. Und auch sozusagen von allen Quellen, also da hat man immer so einen umfassenden Anspruch mehr zu einer einzigen relevanten Quelle, was natürlich schwierig ist bei einem Feld wie, wie der Bildung, wo man differenziert und vielfältig informieren muss, besonders in Deutschland in den föderalen Systemen. Ähm, dann geht auch der Trend mehr von der Information zur Beratung stärker, also sozusagen direkter Kontakt, Austausch, wo kann ich was finden und so. Und dann eben so How-to-Informationen, also wie kann ich was machen, wo kann ich was finden. Also das sind so die, die Wege die ähm, oder die Entwicklungen, die wir im Content immer wieder mal beobachten. Natürlich technische Entwicklungen, klar, äh, vom Desktop zum Smartphone, also auch da muss man dann eben von, von der optischen Präsentation her immer wieder anpassen. Und äh, ja... Also das sind so im Moment die Entwicklungen, die wir so sehen und äh, auf die wir versuchen einzugehen. Natürlich sind die Ausführungen von Frau Michel sehr interessant und auch wichtig. Vielen Dank dafür. Aber wir hängen immer noch an dem Problem, dass wir den Auftrag haben, ähm, für alle Zielgruppen etwas anzubieten und müssen deshalb immer auch etwas unspezifisches wohl leider bleiben. Ähm, also interessant finde ich es schon sozusagen auf der Basis ihrer, ihrer Ideen und, und Vorschläge, noch ähm, nochmal sowas wie Zielgruppeninteressen und Unternehmensziele, also bei, bei, uns ist es eben sozusagen dieser Auftrag, umfassend zu informieren, noch ähm, nochmal näher zusammenzubringen. Also damit schlagen wir uns fast immer herum. Ja, okay, aber haben, Plattformen haben es da besonders schwer, weil sie halt eben ganz Deutschland für Ihnen ja abdecken müssen. Das ist aber vielleicht gibt es eben Gemeinsamkeiten, auf die man dann in Bezug an der ersten Stelle eingehen kann. Mhm. Frau Mattis, wie sind Ihre Erfahrungen da oder Einschätzungen aus der Schweiz? Also, wir haben auch einen Auftrag, eben groß zu, also zu informieren, aber eben vor allem unsere Zielgruppe, eben die ähm, Weiterbildungsanbieter, also nicht die Bildungsinteressierten und da wird es vielleicht auch etwas einfacher, weil wir eigentlich Informationen aus unseren Projekten haben oder dann eben auch Informationen eigentlich ähm, aus unserem Umfeld einfach, ähm, also eigentlich kuratieren. Diese Content-Kuration machen wir schon auch, also dass wir es einfach ähm, publizieren. Oder dann einen eigenen Beitrag zum Beispiel erstellen. Ja. Ähm, des, deshalb, ja, finde ich, ähm, ist es etwas schwierig für mich jetzt, da weiter eine Aussage zu treffen, wie es für Bildungsinteressierte ähm, genau aussieht. Mhm. Gut, dann gehen wir weiter zur, zur nächsten Frage. Die Vorschläge aus dem Chat ist inzwischen nichts gekommen. Keine weiteren Fragen. Wie sprechen Ihre Einrichtungen Bildungsinteressierte gezielt an? Ja, ja okay. Ähm, naja, wie, wie wahrscheinlich alle versuchen wir natürlich so, so eine Art um, multifunktionalen Ansatz oder ähm, so diese berühmte eierlegende Mollmilchsau. <lacht> ähm, wir haben halt eben so, so vier Wege, vier wie wir das versuchen, äh, unsere Bildungsinteressierten, unsere Zielgruppen zu erreichen. Das sind natürlich die vorhin schon erwähnten äh, Nutzerstudien, um immer wieder Erf in Erfahrung zu bringen, wohin geht der, der Interessenstrend. Und dann haben wir eben die Informationszusammenstellungen und die Dossiers versuchen wir inhaltlich eben so aufzubereiten, dass sie diesen Interessen entsprechen. Und dann eben ähm, setzen wir zum Beispiel sehr stark auf Kooperationen mit Facheinrichtungen. Ähm, ich im Bereich der Erwachsenenbildung kooperiere mit dem Deutschen Volkshochschulverband, mit dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, mit Erwachsenenbildung.at und versuche auf diesem Weg die, In äh, die Informationen, die wir haben, ähm, einmal zu verifizieren, aber dann auch sozusagen äh, gemeinsam mit anderen das Thema Erwachsenenbildung voranzubringen. Dann haben wir natürlich Öffentlichkeitsarbeit. Das bedeutet eben Pressemitteilungen. Wir haben regelmäßig Newsletter. Man kann sich immer informieren, wenn man sich interessiert. Wir sind auf Messen und auf Konferenzen immer direkt ansprechbar und haben natürlich ähm, auch Social Media Angebote. Die ähm, zum Beispiel werden unsere also immer ähm, aktuell dann immer begleitet von Blogbeiträgen, wo die Leute nochmal ausführlicher nachlesen können, es werden Experten auch interviews und äh, dargestellt. Und eben momentan sind wir bei Twitter und da aus unserer Sicht erfolgreich und auch auf Facebook vertreten. Und ähm, das ist immer so ein Feld, wo wir uns dann halt auch fragen, okay, wie machen wir weiter? Also das ist für uns noch ungeklärt, weil der Trend geht ja immer stärker auch in die Richtung von ähm, ja, mehr von so Bilderdarstellungen, also meinetwegen Instagram oder aber halt eben YouTube-Kanal. Wir haben zwar einen, aber da sind wir auch in der Diskussion, wie wir den bespielen. Also auch andere Medien, die wir überlegen derzeit auch, wie es mit einem Podcast-Angebot ähm, aussehen könnte. Also das sind immer so Dinge, die, die so im Fluss sind und die wir sofort auch diskutieren und über die wir dann versuchen, unsere Interessierten zu erreichen. Ja. Frau Matti, Sie haben ja als, als Web sozusagen eine andere Rolle, ähm, die, Sie schon, die Sie schon genannt haben. Äh, Sie haben ja Kriterien entwickelt für Weiterbildungsanbieter. Also das schlägt ja auch ein Stück weit in diese Kerbe. Wie, wie, wie quasi, Was empfehlen Sie denn Ihren äh, oder den schweizerischen Bildungseinrichtungen, äh, Ihre Zielgruppen anzusprechen? Also da gibt es ja eine Kriterienliste. Können Sie darüber vielleicht etwas erzählen? Ja, genau. Also wir sprechen da die Bildungsinteressierten eigentlich eben nur indirekt an. Es geht wirklich ähm, darum, dass wir den Bildungsanbietern eigentlich zeigen wollen, wie sie ihre Kursausschreibungen ähm, darstellen, also nicht unbedingt darstellen sollen, aber welche Informationen in diesen Kursausschreibungen eigentlich da sein sollen, damit sich eben die Bildungsinteressierten wirklich, ähm, also alle relevanten Informationen finden und auch schnell finden, um sich dann eben auch für den richtigen oder den richtigen Kurs in dem Sinn entscheiden zu können. Es ist eigentlich, also wir wollen ja, dass die Qualität bei Kursen oder gut ist und da spielt, glaube ich, spielt es eine wichtige Rolle, dass es eben der richtige Kurs ist für den Bildungsinteressierten. Genau. Ähm, da ähm, arbeiten wir vor allem dann mit Kooperationen. Also eben wir, wir informieren eigentlich die Weiterbildungsanbieter einfach über unsere Webseite. Wir starten jetzt dann mit ähm, einer kleinen Kampagne. da versuchen wir auch einfach mit verschiedenen Interviewserien die Bildungsanbieter darauf hinzuweisen, wie sie da am besten vorgehen sollen. Sie haben mir im Vorfeld schon den Link geschickt zu den Kriterien, könnten Sie diesen vielleicht auch in den Chat posten, also es gibt eine Frage danach, es ist vielleicht ja. auch für österreichische Bildungsanbieter oder auch deutsche Bildungsanbieter wahrscheinlich interessant, diese Ihre, ihre Empfehlungen, Ihre Kriterien. Mhm. Gerne, mache ich. Danke. Gut, Dann gehen wir weiter zur, zur nächsten Frage. Welche Strategien funktionieren gut, die Sie schon ausprobiert haben, welche weniger? Einmal, also wie, sind, wie sind Ihre Erfahrungen? Dankeschön, Frau Mattes. Also der Link zu den Kriterien für Kurs, Kursanbieter, Bildungsanbieter aus der Schweiz okay. ist, jetzt, ist jetzt im Chat zu finden. <lacht> Soll ich jetzt ja, bitte gerne. Welche Strategien also, funktionieren gut, welche weniger? Welche Strategien funktionieren ja. gut. Also dranbleiben, ist sowas, was, was unsere Erfahrung uns sagt. Das heißt also Kontinuität einfach in den Angeboten, aber auch immer zu versuchen direkten Kontakt aufzunehmen. Also direkter Kontakt durchaus auch in der Kommunikation, meinetwegen über Twitter oder so. Also immer so ein bisschen dranbleiben. Das sind so Sachen, die, ähm, von denen ich den Eindruck habe, dass sie immer gut funktionieren. Dann äh, natürlich das Aufnehmen aktueller Diskussionen, wie hier in Deutschland zum Beispiel, ähm, die, die äh, aktuell veröffentlichte Nationale Weiterwahlgebildungsstrategien, beispielsweise, das ähm, zieht natürlich Aufmerksamkeit auf sich. Dann die, ähm, die Auffindbarkeit es ist halt immer so eine Sache, dass natürlich gleich technisch gelöst werden muss über diese ähm, Suchmaschinenoptimierungen. Das heißt also die Informationsangebote so aufzubereiten, dass sie wirklich ähm, gut gefunden werden. Es bleibt halt dabei, dass die Nutzer einfach eine Frage bei Google in die Zeile eingeben. Und dann ist die Frage sozusagen, ob man eins von den Treffern ist, die dann äh, auf den ersten drei Seiten, wie es ursprünglich mal, ich vermute, es sind die, auf den ersten Seiten auftauchen, auf der ersten Seite auftauchen. Das sind so Dinge, die halt dann wichtig sind und auch, oder Strategien, diese weiter zu verfolgen, sind wichtig. Was natürlich weniger funktioniert und weniger attraktiv ist, was wir aber trotzdem machen, das sind Angebote zu Standardthemen. Also so diese naja, Ferienkalender in den einzelnen Ländern hier in Deutschland werden natürlich immer abgefragt, das ist keine Frage. Aber meinetwegen Grundsatzpapiere, die die Kultusministerkonferenz veröffentlicht oder Grundsatzpapiere, die von mit für Bildung und Forschung kommen, die stellen wir grundsätzlich immer zur Verfügung. Genauso wie Verzeichnisse. Ähm, ich habe Seiten zu, äh, wie die Weiterbildung in den einzelnen Bundesländern hier in Deutschland aufgestellt ist und so. Na, also das sind so, so Standardangebote, das ist auch so ein Anspruch, umfassend zu informieren. Die sind äh, weniger attraktiv, aber notwendig. Und ähm, das wollen wir halt auch bedienen, wissen aber, dass es sozusagen da weniger ähm, Interesse dafür gibt. So viel vielleicht erstmal dazu. Haben Sie dazu was zu ergänzen, Frau Michel, Frau Mattes? Nein? Gut, dann gehen wir zur nächsten Frage. Letzte und auch schon unsere letzte Diskussionsfrage. Aha, im Chat gibt noch jemand ein. Wir gehen ähm, trotzdem kurz weiter und spielen die Frage danach ein. Welche Empfehlungen und Tipps können Sie geben? Also, es ist jetzt ein Stück weit eh schon, äh, schon auch beantwortet mit, mit dem, was gut funktioniert. Ähm, Frau Michel, äh, Sie, Sie arbeiten ja schon lange als, äh, als Content-Entwicklerin. Also, was ist Ihnen so in der Zusammenarbeit mit, mit Kunden und Kundinnen aufgefallen? Also, ich habe eh ihr versucht, das meiste gleich in einen Impulsvortrag reinzubringen. Ja? Eben diese Zielgruppe, vielleicht auch nochmal die Geschichte mit der eierlegenden Wollmilchsau. Ja? Ähm, Gibt natürlich auch bei uns an der FH, wir hatten halt eben von Gesundheitsberufen, Technik, Wirtschaft alles Mögliche. Ähm, da kann man aber Prioritäten setzen, je nachdem, was die Unternehmensziele hergeben. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt einen Schwerpunkt auf die mehr Technikstudenten ansprechen, dann werde ich schauen, dass ich meinen Content eher in die Richtung, weil die anderen eh selbstläufer sind. Da muss ich dann den Fokus nicht so drauf legen. Also man kann oft, man braucht auch diese Eierlegende, wollen nicht sauber, man kann sich entscheiden, brauche ich mehr Eier oder brauche ich mehr Milch. Ja, und das ergibt sich eben aus der, aus der, ähm, und aus den Bedürfnissen auch der Zielgruppe. Also, das ist, ähm, die Klarheit über die, wo will ich hin, extrem, äh, zu entscheiden, wo so stecke ich meine Energie und in Ressourcen rein. Okay. Das ist vielleicht auch eine, eine, eine Antwort auf die, die Frage, die, die sozusagen also ich spreche jetzt als Redakteurin von Erwachsenenbildung.at auch also die uns sozusagen als Bildungspartei auch die Sie Frau Hirschmann noch angesprochen haben trifft, dass also unser Auftrag ist, ja, möglichst breit zu sein und möglichst viele anzusprechen. Eine, eine Möglichkeit, dem gut nachzukommen, wäre einfach einen an, an bestimmten Fokus zu setzen. Dieser Fokus kann sich ja auch kann sich ja auch verschieben oder verändern, aber ihn zu definieren, wäre wär vielleicht wichtiger, als, als nur in die Breite gehen zu wollen. Ja, das will ich die Frage. Ja. Um. Es gibt noch im Chat, gibt noch jemand ein? Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich darf Sie, ich lade Sie ein, posten Sie Ihre Fragen, Anregungen im Chat. Wir haben noch eigentlich zehn Minuten zum, zum diskutieren und auch abschließen. Hier kommt schon eine Frage von Frau Birkmeier. Inwiefern berücksichtigen Sie bei der Content-Erstellung, bei Texten SEO-Aspekte? Oft sind der Programmsprech nicht unbedingt die Keywords mit den, Interessierten, mit den Entschuldigung, Interessenten nach Angeboten suchen. Darf ich da was dazu sagen? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, damit SEO funktioniert, müssen Sie die Begriffe verwenden, nach denen die Leute suchen. Und deswegen auch wieder mein Hinweis, lernen Sie Ihre Zielgruppe kennen, welche Wörter verwenden Sie. Aber wenn Sie ähm, ja, äh, sie fühlen sich dann auch nicht wiedergefunden, wenn sie dann über ihre Seite drüber stoppen, weil sie vielleicht gar nicht wissen, dass das eh das Programm ist, was sie brauchen, nur heißt einfach anders, als wie es betonen, wie sie es nennen würden. Also wenn man wirklich nach SEO-Aspekten geht, dann auch hier ganz stark nach der Zielgruppe orientieren, weil das sind die, die eben in ihrer Sprache suchen. Ja, da, ähm, da ist einfach die Priorität dann auch, das den Texten wiederzufinden. Dass man nachher erwähnt, okay, so würde das auch heißen. Ja, total in Ordnung, aber äh, um die Suchkriterien zu erfüllen und dass sie auch gefunden werden, müssen sie einfach in der Sprache ihrer Zielgruppe sprechen. Das okay. ist, ja, bitte. Das auch, ähm, äh, ich weiß nicht, ergänzen vielleicht. Ähm, also, das ist halt auch immer sehr anspruchsvoll, wenn man jetzt hier. Ähm, meine Ding beim deutschen Bildungsserver oder auch bei anderen Informationsangeboten, dann immer in so einem äh, Konzert machen müssen, ne? so zwischen Redaktion, also mit Inhalten und was sind die Suchworte und der IT, die das optimieren muss und den Nutzerinteressen oder den Ansprüchen und so. Also das sind ähm, oder auch dann den Empfehlungen der, der Agentur, mit der wir zusammenarbeiten für die Suchmaschinenoptimierung. Also das ist immer ein aufwendiger und sehr ähm, ausführlicher Kommunikationsprozess, wie das dann alles immer wieder so steht und angepasst wird. Also ähm, ja, wollte ich einfach nur dazu sagen. Dass, ähm, ja. ja, das kenne ich aber auch, dass das ähm, manchmal eine heikle Geschichte ist, genau. Dass einfach die Sprache der Zielgruppe nicht übereinstimmt mit der internen Sprache. Ja, genau. Und das ist dann manchmal schwierig. Also ich wollte nochmal auf die große Folie hinlegen. Smart aller Dinge ist die Zielgruppe. Wenn sich Unternehmen darauf einigen können, die Sprache der Zielgruppe zu sprechen, dann kann auch die Diskussionen weg. Okay. <lacht> so mit. Vielen Dank. <lacht> Ja, ich sehe im Chat geben noch, äh, geben noch Teilnehmerinnen ein. Es gibt also noch, noch weitere Fragen. Wir warten noch kurz, was da kommt. Spannend. Ein, schönes, Frey, ein schönes Beispiel hier ist, dass nach meinen Recherchen mehr Menschen nach Bildungskredit suchen als nach Bildungsförderung. Mhm. Mhm. Genau, das ist aus unserer, mhm. wir haben eine Kursförderdatenbank oder Bildungsförderdatenbank auf Erwachsenenbildung.at online und ähm, ja, auch da. Ja, das ist ein gut nachgefragtes Thema. Mhm. Genau. Ja, es geben doch noch einige ein, also würde ich vorschlagen, wir warten noch ganz kurz. Vielleicht überbrücke ich das Ganze ein bisschen. Es gibt in, in England hat vor sieben Jahren, glaube ich, hat die, die, die, das Government angefangen, ihre Webseiten, also quasi die Helpseiten umzustellen, ja, auf wirklich einfache Sprache, kein Schnickschnack in der Grafik, sondern wirklich so, dass das alle verstehen und damit sprechen wir auch eine breite Bevölkerung an. Und die sind ja wirklich Vorreiter, was so dieses Thema betrifft, wie sie ihren Content vereinfacht haben, wie sie alles auf Checklisten umgestellt haben, auf, auf Auflistungen ähm, und eben auch dann teilweise komplette Artikel geschmissen haben und sagt, okay, das sind nicht, das ist nicht die Sprache, die, die die Leute stellen, das sind nicht die Fragen, die sie stellen. Wir müssen die Wörter auch verwenden und keine äh, Behördensprache. Ja. Und dem werden die Sachen viel besser verstanden und es gibt weniger Fehler bei Formulareinreichungen und ähnliches. Also man kann da schon auch sehr viel machen wenn man sich auf das konzentriert, dass die Leute an Sprache verwenden. Wir haben da jetzt noch einen, einen spannenden Hinweis von Herrn Blum im Chat, ähm, nämlich das äh, Problem eben bei, bei, bei ich nehme uns jetzt auch dazu, uns Bildungsportalensportalen, äh, ist, dass die Zielgruppe ja fluktuiert. Also man ist ja nicht ständig oder Menschen sind ja nicht ständig für Weiterbildung interessiert äh, oder an Weiterbildung interessiert, sondern äh, eher eher punktuell. Ähm, also einmal sind es die einen, dann sind es andere. Also das ist äh, ins, ja Insofern ist es auch noch einmal wahrscheinlich schwieriger, die Zielgruppe zu fassen oder zu gut zu beschreiben. Also ich ich habe mir eben überlegt, ob es dann vielleicht eben einfacher ist, wenn man einfach übers Thema geht. Also vielleicht ist es auch eher eine Frage jetzt an Frau Michel, wenn man einfach, es, es, die Inhalte sind ja in dem Sinne immer gleich. Also ich... Die fluktuieren in dem Sinne ja dann nicht Genau, es sind zwar die Personen, die fluktuieren, aber die Typen sind ja dieselben. Also ja. es ist halt ähm, zum Beispiel eine eine ähm, na, ähm, also die Frau, die aus dem Mutterschutz zurückkommt. ja, Ist das vielleicht ein- oder zweimal in ihrem Leben? Aber es gibt tausende Frauen, die jedes Jahr immer wieder dabei sind, aus dem Mutterschutz zurückzukommen und gewisse Ausbildungen brauchen oder wollen oder Förderungen suchen oder ähnliches. Also, man kann schon die Zielgruppe eben so definieren nach ihren Bedürfnissen, deswegen weg von demografischen Merkmalen, weg von, also, ist, ist das Alter unabhängig, ja? Äh, wenn wir bei der Frau zum Mutterschutz bleiben, die kann 25 sein, kann genauso auch 35 sein. Das ist nicht relevant für das, was sie anbieten. Relevant ist das, dass die Frau jetzt wissen möchte, okay, wie, wie schaffe ich meinen beruflichen Wiedereinstieg? Oder wie kann ich jetzt ähm, meine Karriere vorantreiben? Oder was, was sind die nächsten Schritte und welche Förderungen habe ich? Das ist ganz wurscht. Oder auch Mann, ja, das hängt jetzt einfach auch ab von, von, von den Ländern. <lacht> Eine Person, die nach der Kinderurlaub zurückkommt, egal welches Geschlecht, welches Alter, welcher Wohnort, hat einfach dieselben Bedürfnisse an Informationen. Ja, damit haben Sie auch schon die, eine Frage von, im, im Chat quasi schon mit aufgegriffen, Frau Michi, äh, nämlich ob man eben nicht äh, quasi statt Zielgruppen eher nach Lebensphasen oder Situationen äh, auch, auch die Zielgruppen bestimmen müsste. Genau. Ja. Also man kann es clustern nach den Bedürfnissen, man kann es clustern nach dem Online-Verhalten zum Beispiel. Ja. Also es ist so, je nachdem, was unseren Unternehmenszielen halt mehr dienlich ist äh, und uns mehr weiterhilft. Mhm. Gut, also wir haben jetzt noch eine Frage im Chat, es geben noch weitere ein. Wir sind jetzt fast schon am Ende unserer Veranstaltung, also wir haben jetzt einfach die, die Zeit für die Diskussion ist jetzt um. Wir blenden am Schluss dann auch noch die Kontaktinformationen zu Frau Michel ein, beziehungsweise Frau Hirschmann, Frau Mattis könnten Sie das vielleicht einfach, wenn, wenn es für Sie passt, auch im Chat noch nochmal Ihre E-Mail-Adresse posten, falls sich jemand direkt an Sie wenden möchte und noch Nachfragen dazu hat. Ja, eine Frage ist jetzt da noch, aber es sind jetzt noch mehrere Fragen da. Ähm ja, das sind sehr konkrete Fragen. Ich darf Sie vielleicht bitten, diese direkt dann an, in dem Fall wahrscheinlich an Frau Michel zu stellen. Sie haben sich auch bereit erklärt, dass Sie das auch für die Teilnehmerinnen zur Verfügung stellen stehen bzw. Auch, auch gerne Fragen beantworten. Ähm gut genau ihre ihre Kontaktinformationen sind da jetzt noch einmal eingeblendet ähm, Frau Hirschmann Frau Mattis äh, die E-Mail-Adressen also Sie können sich liebe Teilnehmerinnen Teilnehmer Sie können sich gerne an, an unsere Vortragenden und unsere Diskutantinnen auch auch nachher wenden ähm, ich muss jetzt einfach aufgrund der Zeit äh, noch ein Stück weit äh, zusammenfassen und abrunden jetzt ähm, und zwar mal eine grundsätzliche Frage also oder vielleicht erst die Zusammenfassung also wir wir haben jetzt einen 15-minütigen sehr sehr spannenden sehr dicht einen sehr informativen Input von Frau Michel gehört so zur Frage, was ist Content, was ist Content-Strategie, also auch die verschiedenen Bauteile, die, die dazu nötig sind und wie gehe ich bei der Erstellung von Content mittels Content-Strategie vor. Sie haben uns auch wirklich vor Augen geführt, wie oft Content eben nicht sein Ziel erreicht, also wo dann eben nur vielleicht nur mal der Name übrig bleibt. Also so diese Verbindung von Unternehmensziel und Zielgruppe, da greift dann quasi der Content ein und und und äh, guter Content sollte diese Verbindung einfach gut schaffen. Insofern ist es einfach wichtig, äh, die Zielgruppe und auch die Unternehmensziele sehr gut zu definieren. Und äh, Sie haben uns auch ein paar ein paar konkrete Tools äh, geliefert, wie man da vorgeht. Also sprich die Persona-Methode oder oder auch mit mit Tests zum Beispiel äh, Testungen zu arbeiten. Gut. Ähm, in der Diskussion. Ähm, haben wir dann äh, vor allem von Ihnen, Frau Hirschmann, sehr viel von Ihren Erfahrungen beim Deutschen Bildungsserver gehört. Äh, sehr spannend auch, wie sich das äh, entwickelt hat, äh, der Content. Ähm, ja, beziehungsweise, ähm, ja, also einfach, wo es hingeht, also die, die technischen Entwicklungen, äh, auch, auch äh, der Trend zu gezielteren äh, Informationen, also im Prinzip geht es darum, und, und auch die, äh, wir haben auch einen, einen Link also äh, zu, zu äh, Kriterien, die, die, die der Schweizerische Verband für Erwachsenenbildung formuliert hat für die Schweizer Bildungsanbieter quasi wie, wie kann man gut äh, Inhalte ausschreiben, äh, um die Bildungsinteressierten zu erreichen. Also und, und da ist ein, ein, eine Antwort darauf sicher sehr konkret äh, zu sein und sich die, die Zielgruppen so konkret wie es nur geht quasi vorzustellen, auch wenn das äh, vielleicht sehr sehr heterogene Zielgruppen sind, dann aber Zumindest zu fokussieren. Ja, Frau Mathis? Ah, Entschuldigung, nein, das war, war für jemand <lacht> anderen. Entschuldigung. Ich habe es vergessen. <lacht> Moment. Gut, Gut. Ähm, also es sind jetzt noch ein paar Fragen im Chat offen geblieben. Äh, ich entschuldige mich bei Ihnen, dass, dass da jetzt nicht mehr die Zeit war, diese aufzugreifen. Ähm, jetzt äh, am Ende der Veranstaltung äh, noch eine Frage. Und zwar möchten Sie gerne eine Teilnahmebestätigung äh, haben. Sie ist jetzt... Äh, ja, 100% prozent Films, klicken Sie bitte einfach diese Umfrage äh, kurz an. Ja oder nein? Da keine Stimmabgabe. Ja, also meine Kollegin, gut, äh ja, 20, 20 Personen hätten gerne eine Teilnahmebestätigung. Meine Kollegin Karin Kulmer wird, ähm, wird sich um diese Teilnahmebestätigung kümmern. Äh, sie werden sie dann Anfang nächster Woche äh, erhalten. Also wie gesagt, Voraussetzung dafür ist, dass Sie sich im Vorfeld schon für die Veranstaltung angemeldet haben und auch mit vollem Namen ähm, hier äh, ersichtlich waren oder hier angemeldet waren. Für Rückfragen haben wir eine E-Mail-Adresse webtalk at erwachsenenbildung.at. Ähm, Sie können uns gerne, äh, also hier gerne, gerne jederzeit ein, ein Mail schicken. Ähm, gut, Karin habe ich noch etwas vergessen. Also meine Kollegin im Hintergrund betreut uns technisch. Genau. Wir haben, genau, danke Karin, wir haben auch noch einen, einen Feedbackbogen, ähm, wenn Sie hier klicken auf diesen Link. Äh, wir würden uns freuen, wenn Sie, wenn Sie den, den Fragebogen ausfüllen, ähm, um, wir sind auch immer bemüht, das Format WebTalk äh, weiterzuentwickeln und, und freuen uns über, über jede Antwort. Gut, die Aufzeichnung des Webtalks wird bald verfügbar sein. Wir werden sie auch über, über unsere, über die Kanäle von Erwachsenenbildung.at dann verbreiten. Also Sie, sofern Sie zum Beispiel unsere Newsletter abonnieren, werden Sie, werden Sie darüber informiert werden, werden Sie das mitkriegen. Gut, ähm, danke an alle, die auch Fragen im Chat gepostet haben. Ähm, das äh, ja, ist sehr hilfreich für die Diskussion und, und äh, uns ist auch wichtig, quasi Ihre Anliegen auch mitzunehmen. Wie gesagt, tut mir leid, dass wir nicht alle äh, mit hineinspielen konnten. Danke an Sie, Frau Michel, für diesen spannenden Input. Danke an Sie, Frau Hirschmann, danke an Sie, Frau Mattis, für, für ihre, ihre spannenden Diskussionsbeiträge. Ah, es kommt, ja super, also gut, jetzt kommen noch eine Gedankensmeldungen im Chat. Ähm, gut, äh, vielen Dank. Ähm, ich, wir, wir, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Webtalk äh, wieder. Ähm, das äh, sowohl Thema als auch Zeitpunkt sind momentan noch offen, aber wir werden Sie auch hier über die Kanäle von Erwachsenenbildung äh, informieren. Gut, vielen Dank und auf Wiedersehen. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА